Hallo liebe Freunde, wir präsentieren Ihnen drei IT News Videos. Heute im Programm das leistungsstarke Gaming Tablet, Geburtstag von Windows, Spielkonsole aus der Vergangenheit, ein Spiel über den russisch-ukrainischen Krieg und auch ein humanoider Roboter. Das Leitungsstärke Gaming-Tablet Asus präsentierte Asus Flow 13. Was ist das? Das neue z 13 von Asus ist ein Gaming-Tablet mit einem neuen Intel Corei 9 Prozessor aus der Alder Lake-Familie und einer Nvidia The Force RTX 3050 Ti Grafikkarte. Außerdem gibt es einen 120Hz Bildschirm und zwei verschiedene Möglichkeiten zum Einbau einer externen Grafikkarte. Es gibt verschiedene Konfigurationen des Flow z 13 mit Corei 7 und Corei. Prozessoren mit einer RTX 3050-Grafikkarte anstelle einer RTX 3050 Ti oder ganz ohne diskrete Grafikkarte. Also behauptet, dass das Rockflow Z13 das leistungsstärkste Gaming-Tablet auf dem Markt ist. Und ein kurzer Blick auf die Spezifikationen reicht aus, um uns davon zu überzeugen, dass das stimmt. Das Gehäuse des Geräts besteht aus einer Aluminium-Legierung und verfügt über eine Reihe von auffälligen Dekore-Elementen. Das Gerät hat eine Vorbei-Beschäftigung, eine metallische Oberfläche und das Display kann tatsächlich als spurlos bezeichnet werden. Das Tablet ist mit einem klappbaren Ständer ausgestattet. Er ermöglicht es Ihnen, die Position des Geräts zu ändern und der maximale äh, Neigungswinkel beträgt 170 Grad. Die Scharniere im Design sind ziemlich fest. Das Tablet wird sich während des Spiels sicher nicht schließen. Das Gerät erhielt zwei Kameras. Die Frontkamera ist eine Standard-WK, die eine Auslosung von 720 und die zweite, die hintere Kamera, hat eine Auflösung von 8 Megapixel. Das Rockflow Z13 ist einzigartig. Es hat praktisch keine Konkurrenz in der Welt der Tablets. Der Preis für dieses Modell liegt bei rund 2100 Euro. Microsoft also Windows 3.1 ist 30 Jahre alt. Das Betriebssystem Windows 3.1 feiert in diesem Monat sein dreijähriges Jubiläum. Sie wurde am 6. April 1992 ausgeführt. Für die Ausführung von Windows R1 war ein Computer mit 1 Mega-Ram erforderlich. Als System mit Intel 80286 Prozessoren, die in Anforderungen des Betriebssystems angegeben sind, funktionierte es schlecht, sodass ein Intel 80386 Chip für einen effizienten Betrieb erforderlich war. Obwohl Windows r selbst auf Disketten ausgeliefert wurde, war es alternativ auch auf für die damals sehr teuren Diskettenlaufwerke erhältlich. Aus diesem Grund gilt es als das erste Windows-Betriebssystem, das auf einer CD erhältlich war. Windows 3.1 war ein Erfolg für Microsoft. Allein in den ersten Monaten verkaufte das Unternehmen 3 Millionen Exemplare des Programms. Es war das erste Windows-Betriebssystem, das die Register anführte, eine zentrale Datenbank, in der Informationen über eine Computerkomponenten und Anwendungen gespeichert werden. Mit Windows 3.1 wurde auch die Möglichkeit eingeführt, verknüpfen zu migrieren. So kann beispielsweise eine Textdatei an die Verfügung drucken übergeben werden, die den Druck eines Dokuments auf einen an den PK angeschlossenen Drucker auslöst. Es hat sich seither erheblich weiterentwickelt und ist noch immer ein fester Bestandteil jeder neuen Version des Microsoft Betriebssystems. Die seltsame Spielkonsole von Playdate um in der Welt der Spielkonsole etwas Neues und bemerkenswertes zu schaffen, muss man entweder viel Geld ausgeben oder etwas ganz und gar und Entwöhnliches tun. Das Unternehmen hat beschlossen, eine eigene Spielkonsole zu entwickeln, die sich von allen anderen unterscheidet. Um zu spielen, muss man äh, buchstäblich an einem kleinen Knopf an der Seite des Geräts drehen. Die neue Konsole sieht aus wie ein kleines gelbes quadratisches Gerät, das leicht in die Handfläche passt. Das Design ist von Einfachheit und krassem Geprägt, aber Playdate sieht ziemlich cool aus. Der Playdate hat ein ähnliches Riot wie der erste Gameboy, aber mit einem viel kleineren Bildschirm, einem Kreuzrad darunter und zwei Aktion-Tasten. Auf der rechten Seite der Vorderseite befinden sich ein Lautsprecher und eine Menü-Taste, während sich am Oberrand eine Einschlaftaste befindet. Aber auf der rechten Seite befinden sich vielleicht der ungewöhnliche Teil der Konsole. Ja, es ist wirklich ein Drehknopf. Ja, man muss es drehen. Es handelt sich um einen analogen Controller, mit dem man ungewöhnliche Mechanismen und Spiele einbauen kann. Wie zum Beispiel das Zurückspülen der Zeit, das bereits auf der offiziellen Website vorgestellt wurde. Der Bildschirm ist schwarz-weiß, sogar eine graue Tonne, eine 1-Bit-Farbpalette. Keine Berührung oder Hintergrundbeleuchtung, aber sehr gutes Reflektionsvermögen. Die Leistung von LayDate ist mäusig gut. Hat einen monochromen Bildschirm mit einer Auflösung von 442 Pixel, einen 118 HC, Cortex-M7-Prozessor, 4 GB internen Speicher und 16 MB RAM. Laut einem eigenständig auf der offiziellen Website des Projekts ist Playdate nur zum Spaß gedacht. Ich weiß nicht, ob es Spaß macht, aber es wird sicher überraschen. Ukraine Fermi ist ein neues Spiel über den russisch-ukrainischen Krieg. Ein Team von vielen Entwicklern aus der Ukraine hat ein weiteres Spiel entwickelt, das auf dem russisch-ukrainischen Krieg basiert. Diesmal muss sich der Spieler dem Traktorbataillon anschließen, das für die Beschlagnahmung zahlreicher russischen Trophäen berühmt geworden ist. Im Spiel Ukraine Fermi kann sich der Benutzer als einer der fürchterlichsten Kämpfer aus dem ukrainischen Dachfeld versuchen, einen ukrainischen Traktorfahrer. Dabei müssen sie eine Zeitprüfung bestehen, und dem hochpräzisen Artilleriefeuer der Besamtsungsarmee standhalten. Gleichzeitig ist es notwendig, so viele russische Panzer, Lastwagen und Schützenpanzer wie möglich zu erobern. Es wird darauf hingewiesen, dass sich das Spiel derzeit in der Entwicklung befindet und dass in Zukunft weitere Traktoren und neue Karten hinzugefügt werden sollen. Das Spiel ist für die Plattformen Windows, Linux und MacOS erhältlich. Der humanoide Roboter Japan hat einen humanoiden Roboter für die Arbeit bei der Eisenbahn entwickelt. Der R West hat eine ungewöhnliche Eisenbahnrüstung vorgestellt. Einen Bahnsteig mit einem integrierten humanoiden Roboter. Das Unternehmen erhofft sich durch das Angebot einer vielseitigen Lösung für den Bahnbetrieb eine Verbesserung der Produktivität und Sicherheit. Insbesondere ist der Roboter in der Lage, alle Arten von Aufgaben bei der Arbeit mit in großer Höhe installierten Geräten auszuführen und Arbeiten zu mechanisieren, die zu die direkte Beteiligung von Menschen auf der Baustelle erforderte. Die Neuheit ermöglicht multifunktionale interaktive Aktivitäten durch die Synchronisation des Roboters mit dem Bediener, der ihn steuert, wobei letzter eine Durchmeldung erhält, zum Beispiel über das Gewicht der Objekte, mit denen er integrieren muss. Die Entwickler sagen, dass es relativ einfach sein wird, dem Roboter etwas beizubringen. Es wird erwartet, dass die Produktivitätssteigerung durch den Einsatz einer robotischen Maschine den Einsatz von Arbeitskräften um 30% reduziert. Es wird erwartet, dass die Produktivitätssteigerung durch den Einsatz einer robotähnlichen Maschine den Einsatz von Arbeitskräften um 30% reduziert und Entfälle anschließend Stromschlägen vermieden werden. Die Erprobung des Prototyps beginnt noch in diesem Monat. Der Verkauf und die praktische Nutzung sollen im Sommer 2024 beginnen.